Ja, ich komme gerade aus der Trilog-Verhandlung über den Vorschlag, terroristische Inhalte im Netz zu verhindern, wie auch immer das gehen soll, mit Uploadfiltern und mit grenzüberschreitenden Schnelllöschanordnungen, wenn es nach den EU-Regierungen und ähm, der EU-Kommission geht. Äh, es war wirklich ein harter Schlagabtausch und äh, Austausch von Argumenten. Und ähm, die Verhandlungen gehen weiter, äh, schon im Oktober und mit jedem Treffen ähm, wird es konkreter. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr aktiv werdet, eure Meinung schreibt ähm, und ähm, klar macht, was ihr von den hochproblematischen Punkten und Plänen haltet, ja, vor allem was die Meinungsfreiheit im Internet angeht, die durch diese Pläne bedroht ist.